Für mich ist Mumm ähm, ein ganz spannender Entwicklungsraum, wo ich mich selber erfahren kann und mit anderen in Kontakt komme und spüre, was ich denn eigentlich in der Welt bewegen kann. Für mich ist Mumm persönlicher und kollektiver Entwicklungsraum, Inspiration und ganz, ganz viel Herz. Mumm ist das, was in meinem Herzen eigentlich wichtig ist in der Medizin und was viel zu kurz gekommen ist an meiner Ausbildung, in meinem Studium, in meiner Praxis im Alltag. Bei Medizin und Menschlichkeit habe ich einen Platz gefunden und den gestalte ich die ganze Zeit mit, bei dem ich mit anderen zusammen erforschen kann was für Menschlichkeit bedeutet und was uns eigentlich mit Heilung zu tun hat. Ja, Wenn sich nach Achterbahn an, nach Wachstumszone, Schmerz, Freude, ziemlich viele Fähigkeiten. Ah. Mum ist für mich Heimat und Verbindung und Hoffnung, wenn ich Angst habe, dass ich in die Medizin nicht gut passe. Mum ist für mich eine unglaubliche Herzensgemeinschaft, in der ich mich getragen und gestärkt fühle. Als Mensch. Zum Leben. Und irgendwie ist es so ein Feld, so ein Resonanzfeld, wo ich das schwingt, was lebendig ist und was nicht, auch lebendig werden lässt und mich auch ins Schwingen bringt. Also es ist ein Ort, wo ich mich sicher fühle und von dort aus kann ich was bewegen und ähm, kann mitwirken bei dieser Vision. Das fühlt sich richtig gut an. Um ist für mich Visionen, sich zu erspinden und sie zu leben direkt und direkt umzusetzen? Zusammenhalt mit Menschen und aus einer, aus einer kleinen Gruppendynamik heraus, Großes zu schaffen.